Um das Jahr 2003, 2004 herum. Da ist leider mein damaliger Freund, der bei mir übernachtet hat. Also ich bin auf Arbeit gegangen und habe dann in der Früh einen Anruf gekriegt, dass halt Polizei und Feuerwehr bei mir ist. Er ist mit der Zigarette eingeschlafen. Und das war es dann mit der Wohnung. Dirk Brand habe ich auch meinen Job verloren. Ich habe alles verloren an einem Tag. Die Wohnung, den Job und jegliche restliche Zuversicht im Grunde genommen. Dirk Nachdenbrand bin ich ins Haus Miriam gekommen. Und da habe ich so meine absolut ersten Kontakte mit Sozialarbeitern gehabt und, und so das erste Mal gehört, dass es die und die therapie gibt. Und das zweite Mal, wie ich jetzt die Wohnung verloren habe, es ist einfach unglaublich laut gewesen und ich bin, äh, ich bin wirklich geflüchtet von dort. Also das war die, die zweite Wohnung sozusagen, die mich dann ins Haus Gensbacher Gasse gebracht hat. So mies es dort auch war, so sehr, ich sag einmal, innerlichen Drang oder Motivation haben mir das ergeben, dass ich mir selber wieder auf die Füße stehe. Wirklich zu lernen, sich selber zu helfen, Self-Empowerment, was es heißt, innere Ressourcen herzunehmen und, und äh, sie darauf zu verlassen, die Kern zu ehren. die sind gut und die helfen da. Ja, jeder Mensch hat die verschiedenste innere Stärken, das ist sicher bei jedem unterschiedlich. Und bei mir ist es zum Beispiel die Kreativität.